Hallo, kleiner Hinweis, News. Tuxedo Computers bietet äh, demnächst äh, in Planung ist eine eigene Own Cloud-Lösung von Tuxedo. Hier ein freundlicherweise zur Verfügung gestellter Test-Account äh, bei Tuxedo. Basiert äh, auf Own Cloud. Ne? Läuft dann über HTTPS, äh, also... Schön verschlüsselt MyTuxedo d. Das Ganze lässt sich auch als WebDev-Laufwerk einbinden. Findet man hier. So, wie bindet man das ein? Muss als HTTPS, ne? hier mal HTTPS MyTuxedo e und so weiter und so fort. Hier unter Linux Mint LMD. Also Debian Edition kann man das folgendermaßen einbinden Datei mit Server verbinden so was wollen wir denn für einen Server wir wollen ein Web Dev Laufwerk aber nicht mit HTTP sondern HTTPS weil das sicherer ist verschlüsselt erkennbar am Port 443 gut und da hinein gehört äh, my tuxedo.de so wollen wir mal da schreiben wir ein mytuxedo.de sicheres Webdev so und was muss noch hinten dran hier ist ein Ordner anzugeben remote.php und dann Webdev so Benutzername ist bei mir wie gesagt Testaccount ich habe da keine wahnsinnig wichtigen persönlichen Daten drauf so Passwort Passwort merken und dann haben wir das Ding eingebunden verbinden Verbindungsaufbau So und nun sehe ich hier mein eingebundenes Laufwerk hier im Dateimanager Nemo, Sreckler, auf myTuxedo.de. Gut. Und da kann ich auch ein Lesezeichen hinzufügen. Dann habe ich hier Webdev und kann einfach draufklicken. Nett. Da kann ich zum Beispiel gucken, was habe ich denn da? Musik, Musik. So, das war die Version Webdev einbinden mit Nemo. Das Ganze kann man natürlich auch unter KDE machen. Da sieht aber die Benutzeroberfläche so ein bisschen anders aus. Ne? So ein bisschen anders aussehen, tut das da. Ne? Also unter KDE Netzwerkordner hinzufügen. Hier Name habe ich genannt, äh, OwnCloud. Benutzername ist Rackrunner, MyTuckCDD. Ohne HTTPS davor. Port 443 sagt bereits alles, dass es HTTPS ist. Ordner, Remote, PHP, WebDev. Und wichtig, Verschlüsselung und Symbol anlegen, speichern und verbinden. Dann habt ihr in Zukunft in eurem Netzwerkordner ein Symbol für OldCloud oder den Namen, den ihr da vergeben habt. Funktioniert prima. So, und da kann ich dann gucken, da habe ich dann Musik drin. So, sehr schön. Prima Sache. Gut, kann ich natürlich auch vom Webbrowser aus angucken. Was ich hier in dieser Release Candidate Version nicht konnte, äh, war hier Musik direkt streamen. Ja, das war jetzt nicht so schön. Ähm, können andere nämlich, äh, zum Beispiel die Telekom, die nehme halt nämlich, da kann ich nämlich in Musik gehen und äh, kanal halt auch direkt dort anhören, tun. Ne? Da habe ich dann nämlich dann einen kleinen Play-Button und dann höre ich auch die Musik gut im Mediencenter. Gut, äh, wie können wir trotzdem mal gucken? Mir ist es gelungen, mein Webdev-Laufwerk hier in der LMDE-Version von Linux Mint mit Totem zu streamen. Totem, ja, da ist so ein Medium-Spieler da. Totem, ja. Videos heißt es hier unter Linux Mint LMDE. Funktioniert aber nicht in der KDE-Version. Kommt wohl stark darauf an, welche Pakete man installiert hat. Hier konnte ich zumindest mal eben von meinem WebDev-Laufwerk ein Ordner rüberziehen. Da muss man etwas warten. Also diese, diese Aktion funktionierte nicht unter der KDE-Version. Hängt stark davon ab, welche Pakete installiert ist und dann wird die, ja, dann werden diese Musikdateien, die in meinem Ordner drin sind, gestreamt und nicht einfach heruntergeladen. Ja, und das ist jetzt wichtig. Hier dauert es jetzt ein bisschen, weil hier so einige drin sind. Gut, hat der entsprechende Ordner oder die entsprechende Datei einen, ja, ein Symbol, einen Künstler, dann sieht man hier auch das Gesicht des Künstlers. Ihr seht, es läuft bereits. Ich habe jetzt nur die Musik kurz ausgeschaltet. Ich mache mal ein bisschen Laude. Also es wird gestreamt. Ja, dass das gestreamt wird, können wir uns gegebenenfalls angucken. Sofern wir haben mit F.A.P. Ja gk sudo -frape. So, falls installiert, oh Gott, ist so ein Netzwerkschnüffelprogramm. Schauen wir mal. Und jetzt sehe ich tatsächlich, dass hier gestreamt wird. Ja, Speedboard-IP ist mein Router. Funktioniert. Prima Sache. Aber wie gesagt, das hier mit dem Totem geht nicht unbedingt bei jedem. Gut, äh, wir hatten ja gesehen, Telekom, äh, da kann man das gegebenenfalls anders. Aber, Problem war Telekom, äh, Webdev-Laufwerk eingebunden und mir ist dabei mehrfach der Laptop abgeschmiert. Und das war jetzt nicht so schön. Warum er jetzt im Moment so ein bisschen spackig reagiert, kann ich nicht sagen. Vielleicht wegen der Videoaufzeichnungssoftware. Normalerweise kann ich ganz normal in Musik reingehen und fertig. Das Ganze ist übrigens eine Release-Version. Äh, äh, ganz nett ist, dass man sich das natürlich auch zum Beispiel auf dem Smartphone anschauen kann. Es gibt ein, ja, ein äh, App dafür, aber ich benutze das App nicht so gerne, weil das kostet Geld. Ne? Stattdessen äh, finde ich das hier ganz nett, dass man auch ein Dokument hier erstellen kann. Und dieses Dokument kann man dann quasi online bearbeiten. Macht man das zum Beispiel von einem Smartphone aus, äh, dies ist ein Test. Macht man das zum Beispiel von einem Smartphone aus, als Steuerungstaste Rollrad nach vorne, kann man hier auch schön äh, ranzoomen. Also wenn man es mit dem Smartphone macht, dann kann man das äh, auch über ja, je nach Handy vorhandenen Spracheingabe eindiktieren und dann kann man diesen Text in seiner Cloud speichern, zum Beispiel unterwegs diktieren im Bus oder falls man einen Chauffeur hat, hinten drin. Und nachdem das erledigt ist, findet man den Text, nachdem er geschrieben ist, daheim auf dem PC dann wieder. Da braucht man sich genauso wieder einloggen wie auf dem Smartphone. Und dann ist das gut. Ist das so, was ich hier so erzähle? So, gehen wir nochmal auf unser webdev laufwerk Da findet man dann in Dokumenten. Die Dinger drin, ne? das sollte sich dann irgendwo aktualisieren. Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir Dokument 2. Jetzt habe ich ein bisschen groß. Äh, insgesamt sind es derer 3 Dokumente. Unter Webdev äh, sehe ich hier momentan nur 2. Äh, muss ich vielleicht in den Dokumentenordner rein, muss ich gleich mal gucken. Wie gesagt, das Ganze ist ein Release, kann fünfmal 5 mal gedrückt. Dokuments. Ähm, exempel Das sind fünf, ne? Example haben wir, Beispiel und Neues Dokument und Neues Dokument 2. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich glaube, Neues Dokument 2 hatte ich. Jetzt, wenn ich hier in meinem Webdev ding kann mir unter LibreOffice mein vielleicht per Smartphone diktiertes Ding aus meiner Cloud ziehen und äh, daheim weiter bearbeiten. Hier sieht man, äh, geben den Benutzer ein Kennwort einführen. Ja, interessant eigentlich. Ne? Eigentlich bin ich ja schon eingeloggt, aber ja, mein Regel. Und das äh, total geheime Passwort eingeben und dann kann man das Dokument gegebenenfalls äh, noch weiter bearbeiten auf seinem normalen PC, das man vielleicht über das äh, Webbrowser-Interface äh, eindiktiert hat kann es ganz normal benutzen. Das finde ich eine nette Sache. Es gibt noch viele viele Features mehr. Man sieht die letzten Aktivitäten zum Beispiel. Was habe ich denn zuletzt so? Ne? Ich habe heute hab ich das Dokument geändert und vor Tagen habe ich hier mal mit Shell Command Injection gespielt. Äh, sieht man also ein Protokoll. Die Dokumente, Kontakte kann man verwalten. Ne? Man kann natürlich äh, mit dem entsprechenden App, äh, die Kontakte synchronisieren, äh, denke ich mal, ich habe es nicht probiert, kostet 75 Cent, wollte ich meine Kreditkartennummer nicht eingeben. Man kann es aber importieren als CSV zum Beispiel. Ne? Importieren. Äh, wer jetzt zum Beispiel noch ähm, Outlook hat, könnte es als CSV exportieren, die Kontakte und hier wieder importieren oder ähnliches oder manuell. Anlegen, wenn man es in der Cloud speichern will. Bilder hat man noch einen Kalender, Terminkalender, die Kalender, äh, Termine äh, verwalten, 7 Uhr, 10 Uhr, wie viel haben wir jetzt, 20 Uhr, 20 Uhr hier, hier sieht man einen Strich, äh, könnte ich jetzt einen neuen Termin, äh, ein Video machen, nee, das nicht, ja, Video machen. Äh, erweiterte Optionen habe ich hier, Kategorien, Ort, äh, was, ne, Anruf, Fragen, Geburtstag, Ideen, Kunden, Veranstaltung erstellen, wiederholen, einmalig oder täglich, wöchentlich, äh, zwei Wochen, Feiertage oder weiß der Teufel was, kann man hier eintragen, äh, den kann man freigeben, den Kalender, den kann man als Karl Dive Link äh, machen. Den kann man herunterladen, das kann man bearbeiten und oder auch löschen, wenn man will. Viele Möglichkeiten, wie gesagt, das Ganze noch in der Release Candidate Version unter Persönlich findet man das entsprechende Desktop App oder Google Play App oder im App Store von Apple. Das OwnCloud App äh, kostet äh, Geld äh, fand ich nicht so. Ich will aber kein Geld bezahlen, ich bin ja ganz geizig, da werde ich alles hin, umsonst. Gut, mein Test-Account hat äh, 10 Gig. Äh, wie gesagt, äh, warum ich jetzt hier nicht einfach so in meine Musik reinkomme. Kleiner Bug anscheinend, so kein Ding. Normalerweise kann ich hier ganz einfach, da bin ich schon drin. Ja, ich musste nur ein bisschen geschickt klicken, glaube ich. YouTube, Audio, sehe ich auch, meine ganzen Sachen kann die aber nicht direkt hier abspielen, leider. Ich kann natürlich die Musik herunterladen und dann äh, in Videos äh, abspielen oder mit meinem Musikspieler abspielen, aber ich will es ja gar nicht runterladen. Ich will streamen eigentlich, also dieses Streaming fehlt mir hier noch äh, gut. Ich kann mit Freunden was teilen, gelöschte Dateien äh, endgültig löschen und ähnliches. Oder ich könnte endlich mal äh, dieses Video abmelden. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Ein Hinweis noch zum Schluss. Alles, was gezeigt worden ist, war natürlich eine frühe Vorab-Version. Die Details können sich in der endgültigen Version wahrscheinlich zu positiven noch verändern. Preise sind mir nicht bekannt. Vorteil dieser Lösung ist auf jeden Fall, dass es mit dem Linux-Dateisystem kompatibel ist. Im Vergleich zum Beispiel zur T-Online-Lösung, die ein Windows-kompatibles Dateisystem benutzt, weswegen es wahrscheinlich auch abgestürzt ist. Und tschüss.